Okay, hallo, ich bin jetzt hier mit Mütter-Fan. Hi! Hi! Und jetzt, am Anfang stelle ich erstmal so die Frage, ganz kurz, wie lange du dich schon so mit Träumen beschäftigst? Ähm, also aktiv mit Klarträumen also beschäftige ich mich erst jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren, aber eigentlich beschäftige ich mich seit meinem vierten Lebensjahr damit. Mhm. Ja. Okay, und was machst du so im Moment? Also Klarträume, Traumarbeit oder so? Immer wieder daran arbeiten. Unterschiedliches. Meine Fähigkeit verbessern. Neue Ziele erreichen. Ja. Meinst du jetzt in Klarträumen? Mhm, auch, ja, auch Trübtraum oder in Hypnagogien, dass ich das ah, mal ja. versuche gezielt zu steuern. Oder auch Tagtraumvarianten. Mhm. Das dann zu üben, theoretisch für den Klartraum. Ja. Und gibt es da irgendwas davon, was du besonders gerne machst oder was so ein besonderes Ziel ist im Moment? Äh, mein Dauerziel ist eigentlich die Arbeit in Überwindung von Angst. Ach. Das ist ein, seit Jahren ein Dauerthema, zu dem ich versuche, eine möglichst friedliche, bzw eine für den Träumer freundliche Lösung zu finden, Aha. weil ich selbst von Albträumen als Kind geplagt wurde und Aha. sehr darunter gelitten habe. Also versuchst du dann zum Beispiel im Klartraum den Traum zum Besseren zu wenden? Ja, durch ähm, mein Handeln. Also ich ändere nicht jetzt direkt die Traumhandlung, das tue ich hm. nun. In seltensten Fällen, wenn es nicht wirklich nicht anders geht, aber ansonsten versuche ich immer eine friedliche Lösung zu finden. Ja. Mit Worten, eigentlich nie mit Gewalt. Mhm. Ja, das klingt interessant. Würdest du sagen, dass das dein Leben irgendwie beeinflusst hat, diese Art von Erlebnissen, die du jetzt schon hattest? Ja, eindeutig. Es hat mein Leben in den letzten eineinhalb Jahren sehr verändert von meinen Träumen insgesamt. Und vorher hätte ich nie gedacht, dass ich mit einer Albtraumfigur zum Beispiel ähm, gut auskommen würde. Wenn man mir, mir vor einem eineinhalb Jahren gesagt Ja, du wirst mit der in einem Jahr, in einem halben Jahr sogar, mhm. gut auskommen, ich hätte denjenigen ausgelacht und gesagt, <lacht> nie im Leben, nie ja. im Leben würde ich, würd ich mit der Person gut auskommen. Ja. War, ich habe mich selbst vom Gegenteil Überzeugen können. Es ist tatsächlich möglich, wenn man, wenn man nur aktiv genug daran arbeitet. Das ist cool. Und hat es auch eine Auswirkung am Tag? Also deine, weiß ich nicht, Umgang mit Menschen oder sonst irgendwas? Einfach den Alltag irgendwie? Ja, es, wenn jetzt das Thema, was mir Angst einflößt, am Tag irgendwo erscheint, ähm, reagiere ich nicht mehr. So nervös. Früher habe ich Schweißausbrüche bekommen, es ist halt abwechselnd heiß und kalt geworden und habe dann angefangen zu verlegen zu kichern, um meine Angst zu überspielen. Das habe ich in der Zwischenzeit weitgehend abstellen können. Und dann, ich reagiere dann plötzlich jetzt total gelassen. Und es macht überhaupt nichts mehr aus. Also insofern hat es mein Leben schon auch tagsüber sehr verändert. Ja, das ist ja cool. Ja. <lacht> ja, zum Schluss würde ich noch die Frage stellen, wenn jetzt andere Leute so ähnliche Ziele haben wie du, mit Traumfiguren zum Beispiel umgehen zu lernen, was würdest du denen raten, also jetzt irgendwie, wenn du einen Tipp hättest? Mal eine friedliche Lösung suchen, niemals Gewalt. Niemals äh, ge ge Gewalt äh, gegenüber Traum Traum Klartraumfiguren oder allgemein Traumfiguren zeigen. Selbst immer. Höflich bleiben, egal wie schwierig es ist, auch mit Worten höflich bleiben, sonst bereut man es bitter nachher. Es ja. kann sehr böse in die falsche Richtung losgehen. Okay, ja, dann danke ich dir für das Interview und tschüss. Und tschüss. <lacht>